Herzlich willkommen zum Smart Entwickeln Podcast, heute mit einer Folge zum Thema Lösungen statt Probleme. Kennen Sie das bei einer Projektbesprechung? Irgendetwas ist schiefgegangen. Jemand hat seine Arbeit nicht gemacht, ist nicht rechtzeitig fertig geworden oder hat einfach Pech mit der Physik gehabt und hat seine Ziele nicht erreicht, weil er es nicht geschafft hat, die Naturgesetze zu brechen. Und dann regt sich das ganze Team auf über das Problem. Und es findet ein Meckern statt und ein Hin- und Herschieben von Verantwortung. Und immer wieder kreist das Gespräch um das Problem. Jetzt ist die Frage, hilft das? Oder was soll damit bezweckt werden? Was erreichen Sie damit, dass Sie in einer Besprechung über das Problem reden? Ist es eine Frage der Schuldzuweisung? Es ist es eine Frage der Haftung? Es ist es eine Frage der ja, Motivation zur Problemlösung? Wer das Problem verursacht hat, muss auch die Lösung erzeugen. Oder geht es wirklich nur darum, Dampf abzulassen, Druck abzulassen? Weil, sind wir mal ehrlich, um eins geht es nicht, das Problem zu lösen. Ja, natürlich, man kann schon mal ein paar Minuten über ein Problem reden, um es zu verstehen, um dann zu diskutieren, wie man es löst. Aber das ist ja nicht das, was da stattfindet, sondern es wird über das Problem geredet. Es wird Schuld hin und her geschoben, es wird Haftung hin und her geschoben und es wird gemeckert. Und jetzt die Frage, wie lösen Sie das Problem? Vor allen Dingen, wie lösen Sie das Problem, wenn Sie einmal die Schuldfrage geklärt haben? Abteilung A ist Schuld. Die haben den Fehler gemacht, die haben das Problem erzeugt. Zum Beispiel eine Terminverschiebung. Problem ist, Abteilung A ist mit dem Projekt fertig. Die werden nichts mehr in dem Projekt machen. Die können die Zeit nicht mehr einholen. Die Zeit wieder einholen, also das Problem der Terminverschiebung zu lösen, das müsste jetzt jemand anderes machen. Eine andere Abteilung. Und die will nicht, weil sie hat ja das Problem nicht verursacht. Leute, die wollen, finden Wege. Die anderen finden Ausreden diesen Spruch habe ich lange, lange, lange mit mir rumgetragen und in solchen Situationen poppt er bei mir immer auf und ich gucke bei die Leute an und frage mich, willst du lösen oder willst du Ausreden erfinden? Was, was hast du gerade gesagt? Suchst du nach einem Weg, das Problem zu lösen oder erzählst du mir nur deine Ausrede? Und es ist spannend, weil es ist wirklich binär. Es gibt Leute, die wollen aus der Lösung, aus, der, aus dem Problem raus und wollen eine Lösung finden. Und es gibt Leute, die wollen nur nicht für das Problem haftbar machen. Das ist alles, was sie interessiert. Nicht das Problem lösen, sondern nur nicht haftbar sein. Und jetzt sage ich Ihnen auch, warum ich diesen Spruch nicht mehr mag. Also, verstehen Sie mich nicht falsch, der Spruch ist toll, weil, weil, weil man wirklich damit Leute in Schubladen stecken kann. Aber nur, weil ich die Leute in Schubladen gesteckt habe, heißt nicht, dass ich mein Problem damit gelöst habe, nämlich dass diese Meetings weiterhin unproduktiv laufen. Nein, das Problem liegt woanders und die Lösung liegt dadurch auch woanders. Sprich, welche organisatorische Struktur motiviert Leute, sich so zu verhalten? Und da habe ich ein bisschen auf rumgekaut. Und meine Antwort heute ist, das ist Silo-Denke. Das ist meins gegen deins. Das ist Abgrenzen von Haftung, Verantwortung und auch Lob. Das ist in einem Projektteam nicht in Team aufzugehen und das Ziel gemeinsam zu erreichen, sondern weiterhin seinem Silo verhaftet zu sein und als ein guter Einkäufer den günstigsten Preis herauszuholen. Scheiß auf die Lieferzeit. Oder als Konstrukteur nochmal zwei Schleifen zu drehen und, und die beste Konstruktion abzuliefern. Scheiß auf die Termintreue. Silo-Denke. Jeder ist ein guter. Aber was ist denn der Maßstab für gut? Ja, Jeder, jeder will gut sein. Jeder will nach, in seinen eigenen Augen, nach seinen eigenen Maßstäben ein guter Mitarbeiter sein. Aber was heißt das denn? Was heißt das für einen Einkäufer? Was heißt das für einen Konstrukteur? Was heißt das für einen Ingenieur im Versuchsstand? Was macht diese Menschen zu guten Mitarbeitern? Woran messen wir die? Und wer misst? Der Fachvorgesetzte? in seinem Silo, selber aufgestiegen aus dem Silo und verhaftet in der Denke der Konstrukteure, der Einkäufer und, und, und. Und wo bleibt da das Miteinander, das, das, das Zusammen, das, das Über-Silo-Grenzen hinweg? Wissen Sie, Probleme haben eine lustige Eigenschaft. Probleme entstehen ganz häufig an Schnittstellen. Weil wir haben tolle Mitarbeiter, wir haben tolle Einkäufer, wir haben tolle Konstrukteure, wir haben tolle Ingenieure im Versuchsstand und die können ihren Job und die tauschen sich auch mit ihren Kollegen aus und die haben auch Teamleiter und Gruppenleiter, die was von ihrem Job verstehen und die ihnen helfen. Aber an den Schnittstellen fällt es auseinander. An den Schnittstellen ist da, wo die Probleme entstehen und an die Schnittstellen sind da, wo diese leidigen Diskussionen über Haftung und wer ist denn schuld Stattfinden, weil man gerne die Schuld in dem einen oder in dem anderen Silo verorten würde. Aber nochmal, was bringt Ihnen die Klärung der Schuldfrage? Sie wollen vorankommen. Sie wollen kein Problem. Sie wollen eine Lösung für das Problem. Also diskutieren Sie doch nicht über das Problem und die Schuldfrage, diskutieren Sie über Lösungen. Und ja, manchmal ist eine Lösung ziemlich mühsam und Sie verfluchen diejenigen, die das Problem erzeugt haben, mit. Sorglosigkeit oder Borniertheit oder einfach nicht genug Wissen. Und sie müssen sich jetzt strecken und das Problem lösen und die Zeit wieder reinholen, dass das Budget bei sich sparen, was andere verprasst haben. Lösung ist mühsam. Und nicht immer gibt Lösung auch die Anerkennung. Sie kommen ja nur wieder zum Normal. Keiner klopft ihnen auf die Schulter und sagt, Jo, wir sind jetzt wieder im Plan. Nee, das passiert kaum. Aber wir erinnern uns an das Problem und nie wollen wir das wieder machen, bloß nie wieder. Dieses Problem wird es nie wieder geben, deswegen schreiben wir das jetzt fest und wir dokumentieren das in den Lessons Learned und nie wieder werden wir das so machen, dass das Problem entsteht. Aber was wir stattdessen machen würden, das schreiben wir nicht auf. Das wäre konstruktiv, das wäre ja eine Problemlösung. Aber so diskutieren wir nicht, wenn wir Schuld und Gemecker hin und her schieben. Marc Plätzer vom Fresher-Podcast hat mal gesagt, Probleme lösen Sie nicht dadurch, dass Sie über das Problem nachdenken, sondern dadurch, dass Sie über die Lösung nachdenken und sich eine Lösung vorstellen und dann sich auf diese Lösung hinbewegen. Als Ingenieur sage ich, ja, natürlich darf man das Problem auch verstehen, um es dann zu lösen. Aber dann müssen Sie tatsächlich aufhören, über das Problem nachzudenken. Und nein, Schuld hin und her schieben und rummeckern ist nicht das Problem verstehen. Und dann müssen sie aufhören, das Problem zu diskutieren und müssen sich tatsächlich den Lösungen zuwenden. Lösungen, die sie wieder auf den Pfad bringen. Lösungen, die letztlich auch das sind, wofür ihr Kunde sie bezahlt. Denn gucken wir nochmal durch die Kundenbrille auf das ganze Theaterstück, was da aufgeführt wird. Dem Kunden ist es völlig egal, wer die Haftung trägt für irgendein Problem. Ob es jetzt der Einkäufer verbockt hat oder der Konstrukteur oder der Sublieferant, das ist dem Kunden doch völlig egal. Tatsache ist, da wird gerade was zu spät abgeliefert oder es ist teurer als gedacht oder es hält die zugesagten Eigenschaften nicht ein. Das ist das, was die Kunden kribbelig macht. Der Kunde interessiert sich nicht für ihre internen Streitereien. Also wenn Sie durch die Kundenbrille auf Ihren Laden gucken, dann ist ganz klar, Lösungen statt Probleme. Fokussieren Sie sich nicht auf die Probleme, schieben Sie keine Schuld hin und her. Das, der Schaden ist da. Verlorene Kosten, versunkene Kosten. Aber fokussieren Sie sich auf die Lösung. Zum Wohle Ihres Kunden, zu Ihrem Wohle. In diesem Sinne wünsche ich eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ihr Florian Kuhnke Sie haben jetzt wertvolle Impulse und Anregungen erhalten.